Servus, Christi! Heute ist dein bester Tag. Das sage ich nicht nur so, ich möchte mit dir gerne ein Experiment machen. Wir zwei fühlen uns so, als wie wenn wir eine Eintagsfliege wären. Eintagsfliegen, die leben wirklich einen Tag. Wenn wir nur einen Tag zu leben hätten. Nachher sagst du jetzt sicher, okay, dann würde ich aber, na würde ich, nein. An den Umständen könnten wir jetzt nichts ändern. Das, was heute zu tun ist, das ist heute zu tun. Was wir aber denken können, ist, wie gehen wir an das heran? Wie machen wir das? Also nicht das Was könnte man ändern, sondern das Wie. Wie wird man nachher den heutigen Tag verbringen? Wie wird man das machen? Glaubst du, dass die Schafe sich denken, was muss ich morgen machen, was muss ich übermorgen machen und nächste Woche und nächstes Monat? Nein, die sind einfach da. Sie sind einfach präsent. Sie tun das, was sie heute tun. Dann wirst du denken, ah ja, du gescheiter du, aber ich muss ja planen, ich muss mir ja Gedanken machen über übermorgen. Ja natürlich, aber wir zwar haben ja ein Experiment. Wird denn so, als wäre wenn heute unser letzter, na sag mal unser bester Tag wäre. Und zwar ganz unabhängig, wie die Umstände sein. Ob es jetzt gerade schön ist, ob es nicht schön ist, ob es angenehm ist, ob es nicht angenehm ist, ob die Menschen um mich, ob ich die jetzt gerade mag oder ob ich sie nicht mag. Ganz unabhängig, wie die Umstände jetzt gerade sind, wie sie im Heute gerade sind. Und stell dir vor, wir könnten das. Wir könnten jetzt und heute und hier leben. Wir würden uns keine Gedanken machen über das, was morgen passiert oder über das, was gestern passiert. Dann würden wir unsere Kraft sammeln. Wir würden unsere Energie bündeln. Wir wären 100% präsent. Und jemand, der uns heute begegnet, dem wärst du, da wärst du einfach präsent. Du wärst einfach da. Du wärst einfach, du würdest dir keine Gedanken machen. Du würdest dir nicht denken, ja, was bringt mir der jetzt, was bringt er mir nicht. Du wärst einfach nur da. Und nur heute nehmen wir uns einfach einmal so an, wie wir sein. Wie wir von unserem Naturell sein. Wir verstellen uns nicht, wir sind authentisch. Wir sein einfach so, wie wir sein. Wir nehmen uns jetzt einfach uns einmal so an, wie wir sein und sagen einmal ein kräftiges Ja zu uns. Wir wollen uns jetzt nicht ändern, wir wollen uns jetzt nicht verbessern, wir wollen jetzt nicht irgendwas tun, damit es einem anderen besser gefällt. Wir seien jetzt einfach einmal so, wie wir sein.